Schon im Vorwege hatte sie eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Die Kundgebung Aufstand für den Frieden, zu der die linken Politikerin Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Schwarzer heute in Berlin aufgerufen hatten. Tausende Menschen kamen zum Brandenburger Tor. Sie forderten einen anderen Umgang mit dem Krieg gegen die Ukraine. So solle die Bundesregierung statt Waffen zu liefern auf Verhandlungen mit Russland drängen. Frieden schaffen, ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen, rufen sie. Gut 13.000 sind vors Brandenburger Tor gekommen, schätzt die Polizei. Sie folgten dem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zum sogenannten Aufstand für den Frieden. Was hier gemacht wird von unserer Regierung ist, den Krieg voranzutreiben. Das sind Kriegstreiber. Wir möchten Selinski und Putin an einem Tisch sehen und dann reden wir weiter. Noch Bisher wird immer nur behauptet, der will nicht, der will nicht. Zelensky will auch nicht. Schwarzer und Wagenknecht hatten eine Online-Petition gestartet. Ein Manifest für Frieden in der Ukraine. Darin fordern sie unter anderem den Bundeskanzler auf, Zitat, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Putin könne zu einem maximalen Gegenschlag ausholen. Es drohe ein atomarer Weltkrieg. Heute bekräftigt Wagenknecht Wer die Gefahr eines nuklearen Infernos in Kauf nimmt, der steht nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wer nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um die Gefahr einer solchen Eskalation zu bannen, der kämpft auch nicht für das Gute, sondern der ist verantwortungslos. Auf der Kundgebung heute in Berlin auch Vertreter rechter Gruppierungen. Demo-Teilnehmer stellen sich ihnen entgegen. Die Spitze der Linkspartei hatte im Vorfeld vor einer mangelnden Abgrenzung nach rechts gewarnt. Die EU-Mitgliedstaaten haben weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Heute wurde das zehnte Sanktionspaket formell von der EU-Kommission bestätigt. Geplant ist unter anderem, den Export von Waren zu beschränken, die nicht nur zivil, sondern auch militärisch genutzt werden können. Die Sanktionen richten sich so wörtlich gegen Individuen und juristische Personen, die den Krieg unterstützen, Propaganda verbreiten oder Drohnen liefern. Das Paket hat einen Umfang von mehr als 11 Milliarden Euro. Zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs in Indien hat Bundeskanzler Scholz mit Premierminister Modi eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Staaten vereinbart. Gestärkt werden soll auch die Kooperation im Verteidigungsbereich.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 Im Osten meist starke Bewölkung und gebietsweise Schneefall. Sonst bei wechselnder Bewölkung einzelne Schnee- oder Regenschauer, zeitweise auch Sonnenschein. Höchstwerte minus 3 bis 5 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.